Ihre Gefühle sind nie Gewissheit über Tatsachen. Denn, auch wenn Sie sich noch so sicher sind, dass, was ich gerade gesagt habe, kann man auf keinen Fall als arrogant, unachtsam oder in anderer Form negativ auffassen, gibt es Ihnen keine Gewissheit, dass es beim Partner nicht so ankommt. Genauso wenig können Sie sich sicher sein, wie mein Partner gerade zu mir gesprochen hat, kann nur bedeuten, dass er mich innerlich missachtet oder mir Böses will. Ihr sicheres Gefühl sagt nur etwas über Ihr Gefühl aus und nicht über die Tatsachen. Herauszufinden, was tatsächlich in Ihnen und Ihrem Partner vorgeht, schaffen Sie nur zu zweit und nicht mit einem sicheren Gefühl.